Herzlich Willkommen zurück zu Pendium in einer weiteren Folge in diesem Let's Play. Wir sind unterwegs in Tassing mit Magdalene Druckerin und auf der Suche nach der Geschichte von Tassing. In der letzten Folge haben wir ähm, die, tatsächlich das Buch der Geschichte von Tassing gefunden und ich bin sehr gespannt, wie wir in den Gesprächen, die wir jetzt führen werden mit Adam und mit dem alten Peter und mit dem schwarzen Till noch mehr erfahren werden. Und ich denke, dass wir des Rätsels Lösung sehr, sehr nahe sind. Ähm, doch bevor ich das tue, würde ich ganz gern etwas anderes zeigen. Äh, und es wundert mich, dass ich da bisher nicht drauf gekommen bin. Nämlich, dass es den großartigen Soundtrack von Pendiment auf allen Streaming-Portalen gibt zum Nachhören. Und das ist wirklich großartig. Und auf ein Detail würde ich ganz gerne hinweisen also wir hören jetzt gerade die Titelsequenz ähm, die es wirklich in sich hat meiner Meinung nach und das großartige Albumcover das Andreas Mahler zeigt ist natürlich direkt an die Selbstbildnisse von Albrecht Dürer angelehnt ähm, und ist so schon im Blick wert möglicherweise schaue ich mir das in einer weiteren Folge zum späteren Zeitpunkt auch noch einmal an gut, also ich verlinke den Soundtrack ähm, ab sofort mit in der Beschreibung unter den äh, Videos und würde mich sehr sehr freuen, wenn der Soundtrack ähm, viele Hörerinnen und Hörer findet. Denn zu diesem guten Spiel, sehr guten Spiel, passt natürlich einfach ein ausgezeichneter Soundtrack. Gut, ich blende das jetzt ganz, das mal ab und würde die Spielmusik tatsächlich oder den, Spiel, den Spielsound wieder hochziehen. Und stoppe jetzt mal die Wiedergabe dürfte jetzt aber nicht äh, zu hören gewesen sein. So. Ähm, blenden wir das Ganze aus und springen mal direkt ins Spiel. Ich musste jetzt in das Haus von äh, den Druckers zurück, weil ich ja die Umgebungsgeräusche nicht ganz so ähm, äh, auf den Soundtrack eingezahlt hatte. So, und ich schaue mal ganz schnell, wo wir sind. Ähm, wir müssen uns jetzt... Äh, wir müssen Matthieu schreiben. Wir sollten mit dem kranken Peter reden. Ähm mit dem schwarzen Till und mit dem Köhler. Ich würde das mal umgekehrt machen. Ich würde jetzt mal tatsächlich zunächst erstmal mit Adam sprechen. Ähm, genau. Mit Adam reden. Dafür müssen wir in den Wald. Oh, jetzt geht der Lüfter hoch. Jetzt die, die Hand ist sehr warm. Wer ist das? Nico? Mit dem rede ich doch mal. Warum sitzt er hier so alleine im Wartet er auf irgendwas? Hm, oh, hallo, Magdalene. Nico, was mag ihr hier draußen? Ich warte auf meine Zeit und denke über das Leben nach. Gewalt zu dieser kalten Jahreszeit? Ich mag die Ruhe und die Kälte. Gibt mir das Gefühl, am Leben zu sein. Und ich freue mich auch nicht darauf, ins Gasthaus zurückzukehren. Ich bezweifle, dass ihr das Gasthaus selbst in der meidet, also würde es wohl Hannah sein. Ja. In letzter Zeit streiten Hannah und ich fast jeden Tag. Hm. Also gehe ich im Wald spazieren, um einen klaren Kopf zu bekommen. Was ist zwischen euch beiden passiert? Wir haben einander belogen, Abneigungen entwickelt, uns auseinandergelebt. Diese Geschichte ist so alt wie die Ehe selbst. Ich sehe keinen Sinn darin, aus Liebe zu heiraten. Es sollte eine Partnerschaft sein mit einem Geschäft. Vielleicht ist es so das Beste. Ihr könnt nicht enttäuscht werden, wenn ihr keine Erwartungen habt. Wir waren einmal verliebt, glaube ich. Es ist so lange her, dass ich mich kaum noch erinnere. Also ich war verliebt. Ich hätte alles für sie ertragen, sogar diesen verdammten Nummer. Wenigstens starb noch bei der Revolte, aber das hat Hannah nicht daran gehindert, unsere Ehe in den Schmutz zu ziehen. Ich schluckte meinen Stolz hinunter und ließ es zu, weil ich dachte, es würde sie glücklich machen. Aber ich sollte nicht mit euch darüber sprechen. Ihr habt mich in einem schwachen Moment erwischt worden. Das mag unangemessen sein, aber ich höre trotzdem zu nett von euch. Wenn ich ein besserer Mann wäre, würde Hannah mich vielleicht immer noch lieben. Jetzt sind wir zu alt und zu und äh, Sie ist zu stur, ich bin zu schwach. Es ist sinnlos. Dinge können anders sein, wenn ihr den Mut habt, sie zu ändern. Wegen solcher Gedanken wird Otto getötet. Und Peter. Und Ulrich. Wäre ich so mutig wie sie, dann wäre ich wahrscheinlich tot. Es ist doch nicht zu spät für euch und Hannah wieder Freude zu finden. Ach, die Jugend. Was spielt das jetzt für eine Rolle? Wisst ihr, ich erinnere mich, wie mein Vater nach dem Tod meiner Mutter war. hat ständig darüber nachgedacht, was er ihr nicht gesagt hat. Und was sie nicht tun konnten, weil er zu sehr mit der Presse beschäftigt war. Er kann daran nichts mehr ändern. Aber ihr und Hannah habt noch eine Chance. Nein, unser Moment ist bereits an mir vorübergegangen. Ihr werdet verstehen, wenn ihr älter seid, Magdalene. Wenn ihr Zeit hattet, Fehler zu machen. Ihr werdet sehen. Es tut mir leid, dass ich euch damit belastet habe. Bitte sagt eurem Vater nichts. Geht nach Hause, Nico. Das ist gut. Bis später, Magdalena. Bis dann. Ah, da wird hoffentlich jetzt keine Story draus. Uh, gut. Darauf hätte ich jetzt keine Lust gehabt. So, Adam. Check. Guten Tag, Fräulein Leinforum. Ich habe es euch gesagt, Adam. Nennt mich Magdalene. Hm. Alte Gewohnheiten nehme ich an. Was führt euch in meine Ecke des Waldes? Noch mehr Tratsch? Nur alter Tratsch. Ich habe mich gefragt, ob ihr etwas über die alte heidnische und römische Mine wisst. Mine? Ist es ein nettes, ein neues Interesse von euch, Magdalene? Die Stadtbewohner wandern nicht mehr so oft wie früher. Eigentlich sehe ich nur noch diese Zwillinge, die ständig Ärger machen. Sie kennen einen Weg hinein, aber ich soll will verdammt sein, wenn ich jemals einen Fuß in die Nähe dieses Ortes setze. Was interessiert euch dort so sehr? Das Wandwald im Rathaus braucht einen Abschnitt über die frühesten Tage von Tassing. Die Mine ist der älteste Teil von Tassing und ihr habt scharfe Ohren. Ich dachte, ihr hättet vielleicht etwas gehört. Ich weiß nicht, wie man hinunter in die Mine gelangt, aber ich kenne einige Geschichten über sie und die anderen römischen Ruinen dagegen. Dieses, diese alten Geschichten hat... Mein Vater mir erzählt, als er der Köhler von Passing war. Die über Mars und Passia. Sadia Passia, das ist es. Die Nymphe Mochte ich immer am liebsten, aber daran war wohl meine Jugend schuld. Die Geschichte habe ich vergessen. Hat uns die denn erzählt? Hat uns die der, der Adam erzählt? Dem Andreas, das Mars erwartet hätte, wieder Was ja, wie in Passing? Hm, die Bewohner haben die Stadt nach einer heidnischen Göttin benannt, noch dazu einer römischen. Ich erzähle euch die Geschichte gerne, Magdalena, aber ich warne euch, sie ist ein bisschen schlüpfrig. Oh, jetzt bin ich aber neugierig. Ha, ich werde euch nicht schockieren, sonst rückt mich noch euer Vater wegen Schamlosigkeit. Aber ich werde die anständigen Teile erzählen, an die ich mich noch erinnere. In Ordnung. Hm, alle stießen mich von jedem Spaß aus. Ihr werdet euren Spaß schon noch bekommen, Magdalena. Also wartet nur ab. Schon gut, also wie geht die Geschichte? Nun, die Legende besagt, dass Mars in diesen Wäldern auf Jagd war und ein fettes Wildschwein erspäht hatte. Er hatte gerade seinen Speer in Anschlag gebracht, die Lanze, als er plötzlich Schreckensschrei einer Frau hörte. Natürlich lief die Kreatur davon und der Gott war wütend über den Verlust seiner Beute. Also marschierte er durch den Wald, um herauszufinden, warum eine Frau sich im Wald aufhielt statt in ihrer Stadt. Warum sollte ein Gott im Wald von Tassing auf Jagd gehen? Daher soll ich das wissen? Vielleicht wollte er einfach nur einen flotten Spaziergang machen. Außerdem, warum sollte alles sinnvoll sein, was die Götter tun? In den alten Zeiten streiften noch Geister umher. Ich brauche mehr Tatsachen, Adam, keine Volksmärchen. Jede Geschichte trägt einen Samen der Wahrheit in sich, Magdalene. Wie sonst sollte daraus eine Geschichte werden? Wenn ihr Tatsachen wollt, geht zum Arzt oder dem Erfinder. Ich bin kein gelehrter Mann, aber ich weiß so einiges. Geschichten gehören dazu. Tut gut, gut, sprichst du ab. Mars fand also eine Nymphe namens Tassia, die in einer Quelle badete und da war ein fetter hässlicher Satyr, der sie vom Ufer aus ärgerte. Als er die betränkte Nymphe sah, wurde Mars wütend und verwandelte sich in einen Wolf und tötete den Satyr. Da ist auch den Ranius mit gerettet sagen wir mal eine andere Geschichte. Und dafür, nun ja, Hä, hey, ja hat den Gott dafür gebadet. Hä, hey, hey. ah, ich verstehe, sie haben gebadet. Hey, ich habe euch gewonnen, Magdalene. Als Mars das Becken verließ, tropfte Wasser von ihm ab auf den Boden und Blumen und andere Pflanzen wuchsen. Sie sagen, deshalb sei dieses Tal so fruchtbar. Wir bauen hier seit Generationen Getreide an, die Menschen wollen dafür einen Grund, selbst wenn es die Götter sind. Warum auch immer, Tassing ist seit Jahrhunderten mit fruchtbarem Boden gesegnet. Sehr viel von dem, was die Römer zurückgelassen haben, wurde im Laufe der Jahre zerstört, aber ich finde es gut, dass wir immer noch diese Geschichten haben. Man kann Geschichten nie wirklich zerstören, solange es Menschen gibt, die sie erzählen. Natürlich haben auch die Römer verdammt viel zurückgelassen, die Stadt ist eigentlich sehr römisch, mehr römisch als bayerisch. Weil, sie, weil es so lange eine römische Kolonie war? Das, in viel von der Stadt auf römischen Fundamenten gebaut ist. Das ist heute tatsächlich viel kleiner als zu römischen Zeiten. Das ist zumindest meine Schlussfolgerung. Die Ruinen reichen tief in den Wald und bis zur alten Mine. Tassin wurde auf römischen Steinen errichtet. Macht einen Spaziergang durch die Stadt, dann werden euch Dinge auffallen. Wir haben ihre Steine zum Bauen benutzt. Der alte Tempel am Schrein von Satya ist überwuchert. Aber das Aquädukt erstreckt sich über Kilometer. Also der Zugang. Das ist der Kunde von Zau -Zau. Sogar die Abtei war früher ein altes römisches Kastell. Das wussten wir schon. Unter der Straße könnt ihr einige römische Pflastersteine sehen, wenn ihr genau hinschaut. Wir sind vielleicht keine Römer, aber die Stadt ist römisch. Kassing wird seit Jahrhunderten auf sich selbst errichtet. Was für eine schöne Idee. So ist das Leben. Die meisten Menschen bemerken die alten Steine nicht. Zu beschäftigt in der Stadt, um zu sehen, was direkt vor ihren Augen liegt. Hm, vielleicht sollte ich dann einen Blick auf die alte Mine werfen. Ich würde ein besseres Gefühl bekommen, wie es dort tatsächlich war. Haha, aber ich würde nichts aufhalten. Ich sehe schon, dann werde ich es auch nicht tun. Haltet da unten einfach Ausschau nach Höfen oder Saturn, ja? Ich sag Bescheid, wenn ich welche sehe. Vielen Dank für eure Hilfe. Gut Glückwunsch, bitte Passt auf euch auf. Super. Super. Warte. <lacht> da kann man nichts erkennen. Also das alte Kastell, das hatten wir schon. Ne, Das sieht man jetzt auch nicht mehr auf der Karte. Ähm... Da ist jedenfalls dieser, dieser, da ist Satya, da ist dieses, ähm, diese Quelle. Und jetzt haben wir schon drei Geschichten. Also wir haben Mars und Hacia. Jetzt muss ich mal notieren, ich vergesse das. Mars und Hacia. Ich will natürlich nehmen wir das jetzt. Also. das ist jetzt hier und keinen Stift. Das ist wieder so typisch. ja. Also. Mars und Tassia. Dann haben wir... Darius Metellus. Und... Irgendwas... Und Satia. Kann das sein? Und dann haben wir den Heiligen Moz Und offensichtlich Satya. Ich hab, weiß nicht, wie diese zweite Person ist. Es kann sein, dass ich das jetzt verwechsle. Und Mars verwandelte sich in einen Wolf. Ähm, der Wolf erschien Gaius Metellus und hat den zu einer Quelle geführt. Und bei dem Heiligen Moritz war es wiederum Satya, die ihn zu der Quelle geführt hat. Also die Geschichten kreisen alle umeinander. Das Interessante aber ist nicht Satya oder Tassia oder wer auch immer, sondern das ist das Mars Gaius Metellus und der heilige Moritz alle in den Speer getragen haben. So. Dreimal dürfte raten, von wem die Hand nicht ist. Sie ist weder von Mars und sie ist auch nicht vom heiligen Moritz. Okay. Ich gehe mal weiter. Huch, was ist das? das ist Apollo. Hey Magdalene. Hallo Apollo, was machst du gerade? Ich suche Frösche. Artemis sagt, sie hat neulich einen gesehen und wir wollen einen ganzen Haufen sammeln. Das ist Artemis? Die sieht aus wie Ursula. Wofür brauchst du Frösche? Frösche kommen zu dieser Jahreszeit nicht heraus. Woher weißt du das? Artemis hat gesagt, sie hat einen gesehen. Nein, Hildegard sagt, das sind kalte und nasse Kreaturen. Sie kommen in diesem Herbst nicht raus. Hm, vielleicht habe ich deshalb nur einen. Wofür brauchst du die Frösche? Als ob ich dir das sagen würde, du würdest petzen. Werde ich nicht? Ja, richtig. Tut mir leid, Max, ich sag's nicht. Du musst abwarten, dann siehst du's schon. Oder frag Artemis, vielleicht sagt sie es dir. Also schön, ich werde mit deiner Schwester reden. Aber sei vorsichtig, du musstest in diesem Jahr schon so Oh, das wissen wir. Große Froschplage von 15 43. Da, Schlüssel zu ermöglichen. aha. Yes. Ähm, wo für mich auch Hm. Schweigen. Nee, gut. Ähm, zu der Salzmine gehe ich später. Ich schaue jetzt erstmal, ob ich... Das ist, da, das ist der alte Friedhof. Hm, interessant, interessant. So, ich gehe jetzt erstmal erstmal zum alten Peter. Das ist wirklich mal nicht mehr hier. Aus. Nee, da will ich nicht hin. Ich will. Ich, ich glaube, die Geschichte von Martin ist auch auserzählt. Aus, aus es ist schön, wie jetzt die Fäden zusammengehen hier. Ne? So, da muss ich auch nicht hin. Sondern ich muss zum alten Peter. Also. Hallo Peter, kann ich kurz mit euch sprechen? Hm, was? Kann ich einen Moment mit euch sprechen? Ja Gott, nochmal, schreibt mich nicht an. Es tut mir leid, Peter. Was wollt ihr überhaupt? Ich habe mich gefragt, ob ihr mir einige der Geschichten über Tassin erzählen könnt. Oh, die alten Geschichten, hm? Wusst. Es ist schon ewig her, seit jemand mich nach dem gefragt hat, was ich weiß. Aber ein paar der alten Geschichten spuken immer noch in meinem Schädel herum. Es Mythen aus der Zeit, bevor die Römer nach Tassin kamen. Aber natürlich, die Römer waren nicht die Ersten, die hier lebten, wisst ihr? Es gibt Geister in diesen Wäldern, die älter sind als die Heiligen, älter als die Römer. Sie beschützen Tassin lange bevor der heilige Moritz seinen gesegneten Fuß in die Stadt setzte. Was für Geister! Die Sorte, auf die ich hinaus will, hat euer Vater euch keine Geduld beigebracht, Magdalene. Verzeihung. Perchta und ihre wilde Jagd verscheuchen die Bösen. Sie beschützen Tassen seit der Gründung. Perchta und die wilde Jagd. Das passt natürlich alles zusammen, ne? Perchta und Diana und Artemis. beschützen. Lange vor den Römern durchstreiften unsere Vorfahren diese Berge unter einem großen Stammesfest des Namen Raetus. Moment, ist Raetus nicht ein lateinischer Name? Hä? Die Endung seines Namens ist die männliche Singularendung, die bei den meisten römischen äh, Männernamen üblich ist. Also Gaius metellus. Ja, klar. Viele Namen enden mit demselben Buchstaben, sie sind deshalb gleich lateinisch. Ja, sind sie. Seid jetzt endlich still und hört zu. Die Menschen waren damals nicht so freundlich wie heute und die Stämme kämpften um das beste Land. Also, warum heißt, heißt der Retus? Weil er in der römischen Geschichtsschreibung auftaucht. Ja, also, das heißt, der hatte einen germanischen Namen und der wurde ähm, dann latinisiert. Die Menschen waren damals nicht so freundlich wie heute und die Stämme kämpften um das beste Land. Der alte Stammesfürst war ein Gelb- was Geldböschiger Feigling, der die alten Götter vernachlässigte. Er war zu stolz, um Opfer zu bringen. Wegen ihm bevorzugten die Götter andere Stämme und Rätus Leute hatten kein eigenes Land. Stattdessen wanderten sie durch diese Berge und Täler, sie jagten und sammelten, um zu überleben. Lust. Eines Tages, als der Winter nahte, ging Rätus auf die Jagd und fand in einer Falle einen verwundeten Wolf. Das ist die Story von Metellus. Das ist die Story von Gaius Metellus, einen verwundeten Wolf, aber anstatt das Tier zu töten, wie es die meisten tun würden, half er ihm und befreite es. Und so kommt kommen die Geschichten zusammen, denn Wenn Mars sich in einen Wolf verwandelte, um Tassia zu retten, wonach der Ort offensichtlich benannt ist, dann retteten Gaius, Metellus und Retus nicht irgendeinen Wolf, sondern Mars. War der Wolf ein Geist in Verkleidung? Ha, natürlich nicht. Wölfe sind Wölfemädchen. Die Geister brauchen keine Tierarten. Mehr. Dennoch habt ihr ein Gefühl für die Sache. Die alten Götter sind bestrebt, Gefälligkeiten zurückzuzahlen und Pächter ist die Göttin der wilden Jagd. Die Wölfe sind ihre Tiere. Sie führt die wilde Jagd an und die Wölfe führen im Wald die Jagd an. Zu meiner Zeit wussten die Leute, dass es Unglück bringt, einen Wolf zu töten. Jetzt bin ich der Einzige, der sich an diese Dinge erinnert. Mist, Mist. Pächter hat rätlos beobachtet, schenkte ihm ihre Gunst und befahl dem Wolf, dem Stamm. Des Fürsten zu ihrer heiligen Quelle zu führen. Rethus führte seinen Stamm zur Quelle, beanspruchte sie für sich und seitdem leben wir in diesem Tal. Dann kamen diese verdammten Römer und zerstörten alles. Aber wisst ihr, es gab andere Götter, die diesen Ort vor dem heiligen Mord beschützten. Deshalb verehren einige von uns Pächter immer noch. Sie beschützt uns vor Hexen und Unholden. Eine wunderbare Geschichte, ideal für den ersten Teil des Wandbildes. Gut, gut, schön zu wissen, dass ich in dieser Stadt immer noch von Nutzen sein kann. Was ist mit den Römern? Kennt die römischen Legenden über Cassing. Römische Legenden? Pah. Geschichten über Fremde und Götter, die nicht unsere eigenen sind, interessieren mich nicht. Die Römer haben unser Volk unterworfen und diese Stadt zerstört. Wir haben daraufhin Generationen damit verbracht, Cassing wieder aufzubauen. Und doch sterben unsere Traditionen, weil niemand sie weiterführt. Nur Ursula gibt heutzutage noch etwas auf sie. Deshalb will ich davon erfahren, Peter, diese Geschichten gehören auf das Wandbild. Das Wandbild? Gut, gut. Aber ich weiß nichts über diese alten Römer. Schon gut, schon gut. Ich muss jetzt viel nachdenken. Danke, dass ihr eure Geschichten mit mir geteilt habt, Peter. Hm, wenigstens will mir jemand zuhören. Die kleine Ursula saß vor Jahren neben mir und hörte sich alles über die alten Bräuche an. Dafür ist sie jetzt natürlich zu beschäftigt, aber ihr solltet mit ihr reden. Sie erinnert sich vielleicht an mehr als ich jetzt. Ich habe früher auch David zugehört. Die alte Otia wusste mehr über die alten Bräuche als alle anderen. Ah, ich bin müde. Wenn ich so viel rede, schmerzt immer mein Kiefer. Dann ruht euch aus. Gott segne euch bitte. Hm. Okay, wir schauen mal, ob wir Atem noch finden die sollte ja hier bei Jörg und... ...Veronika... ...rumhängen. Vielleicht sind die oben. Ich mal. Ach. Ach, so schlecht geht's ihnen jetzt aber nicht, ne? Klar. Könnte alles besser sein, aber... ...soll ich Veronika fragen? Hallo Magdalene. Wie geht es mit dem Wandbild voran? Ich hoffe, mein Mann hat euch deswegen nicht zu so sehr belästigt. Hm. So. Ich will mich jetzt nicht über Scharnier unterhalten. Kommt, kommt, kommt, kommt. Komm, komm, komm, geh weg. Ich habe gedacht, ich habe gehofft, die kann mir was über... Ah. Ich habe sie gebeten, nach den Hühnern zu sehen, aber sie sind verschwunden. Sie fangen also irgendeinem Grund Frösche im Wald. Ha, diese beiden. Wofür brauchen sie überhaupt Frösche? Pater Thomas sagt, dass sie nur deshalb viel Ärger machen, weil sie... Weil ich sie nach griechischen Göttern benannt habe. Er sagt, dass diese Namen Macht haben, aber ich sag mag sie immer noch. Außerdem war ein artemis Götter der Tugend. Wenn überhaupt sollten sie sich besser benehmen. Ich glaube nicht, dass irgendwas die Zwillinge davon abhalten wird, ihre eigenen Weg im Leben zu gehen. Ah, ja, da habt ihr recht, Vater Thomas verbringt zu viel zu gehen. Ich suche jetzt besser diese Raku. Viel Glück Wandbild, Danke, da rollen die Tafel später. Gut, okay. Ich wollte eigentlich nur wissen, wo Artemis ist, Also ich weiß es selber nicht. Und erzählt mir was über Scharniere. Interessiert mich ja nicht. So. Ach, guck an. Mathilda und Weißler. Andres. Andres werde ich mal. Der ist immer so alleine. Hallo Magdalene. wie geht es Klaus? Aus Leben und darauf kommt es an. Habt ihr herausgefunden, wer ihn geschlagen hat? Nein. Wer auch immer es war, und er ließ keine Spur. Ein schreckliches Verbrechen, schrecklich. Möge Gott sich um euch beide kümmern. Wir hatten schon genug Draködinnen in dieser Stadt. Hat Gertrude ihn besucht? Ich vertraue ihrem. Ihr vertraue ich mehr als diesem Doktor. Er ist nicht zuverlässig. Das habe ich gemerkt. Interessiert ihn seine Arbeit? Ich weiß es nicht. Er hat immer gesagt, er wäre zu gut für Tassingen. Zu hören bestimmt. Trotzdem ist er noch hier. Warum sitzt er im Rat? Ungeachtet seiner Fehler bleibt er ein gebildeter Mann. Ich nehme an, das ist von Bedeutung. Ist es gerecht? Es ist wie es ist. Es ist wie der Herr es bestimmt hat. Hoffe ich. Ah, aber ich sollte nicht ratschen. Wenn es etwas gibt, das ich für euch tun kann, lasst es mich wissen. Das mache ich. Vielen Dank für eure Freundlichkeit, Andres. Nichts zu danken. Ich schulde eurem Vater mehr, als ich sagen kann. Passt auf euch auf, mein Na das war jetzt eben so tragreich. Nutzt es was, Mathilda und Wolf nach der Tinte zu fragen? Nee, ja, ich nicht schreiben. Das ist die die Tinte. So. Die freist. Die würden jetzt auch zu lange dauern. Die leben jedenfalls zusammen. Ist so schön. So, da haben wir Ursula. Mit der reden wir mal. Mal sehen, was die mir zu erzählen Hallo Magdalene. Und wer ist denn Fabian? Guten Morgen Magdalene. Wo kommt Fabian her? Was ist das für ein Typ? Aber schön, dass Ursula lebt. Er hat ja ein bisschen Sorge mit ihrer Husterei. Walpurga. Na das wird Vater Thomas aber gewollt haben. Okay. Brigitte Martinbauer, Engel von Agnes und dem verstorbenen Linhard Steinhauer. Der Wolf ist nicht mehr da. So hieß er? Der Wolf. Ach, Linhard ist gestorben. Das ist aber schade. Das hat einen Atem aber schon, ne? Schade. Den hätte ich gerne mal besprochen. Das heißt, kann ich alles machen. So, wir waren jetzt bei... Jetzt müssen wir noch zum Kreuzerhaus gehen, um den, mit dem schwarzen Till zu sprechen. Und dann gehen wir in die Salzmine. Und keine Ahnung, wo Atem es ist, interessiert mich nicht. Ähm, da ist Öz, den sie mir alle als Mann anbieten wollen. Schwarzer Till. Gott segne euch, Magdalena. Gott segne euch, Till. Habt ihr einen Augenblick Zeit? Natürlich, was braucht ihr? Jetzt sagt, ihr seid besessen von eurem Bild. Ich beschäftige mich für den ersten Teil des Wandbilds mit der frühen Geschichte von Tassing. Guter Illuminata hat gesagt, euer Großvater hätte viel über die Geschichte der Stadt gelesen. Ah, fruchtbare Felder, alte Topfscherben und lateinische Belanglosigkeiten waren, waren seine einzigen Gesprächsteine. Die gesamte Lektüre meines Großvaters stammte allerdings aus der Bibliothek... Ihr Abtei, und ihr wisst, was da passiert ist. Einfach so in Rauch aufgegangen. Ihr habt also keine seiner alten Bücher? Nur wenige. Großvater wollte einige kaufen, als die Abtei finanziell klamm war, aber sie waren zu teuer. Aber ich kann euch etwas besseres zeigen als Bücher. Wisse? So könnte man es sagen. Also wir haben keine Bücher über die alten Heiden, aber wir haben ihre Sachen von Keramiktöpfen und Tieren, Ziegelsteine aus Alt, einem alten Brennofen, Berge von Salz. Ich habe sogar einen kleinen Bären aus Bernstein gefunden. Ich bewahre diese Sachen auf. Nirgendwo, wir werfen sie zusammen mit den Steinen und Wurzelklumpen auf einen Haufen. Sicher, die Sachen sind interessant, aber wir können nicht viel damit anfangen, außer also sie uns anzusehen. Wo habt ihr das alles gefunden? Nicht nur ich. Karl findet Sachen. Fabian auch. Ah, das. okay. Jeder Bauer wird euch das bestellen. Das liegt alles da draußen auf den Feldern, unter der Erde. Es vergeht keine Saison, ohne dass ich etwas finde. Was könnte das alles bedeuten? Ich verstehe nicht. Wie haben diese Menschen wohl gelebt? Einfach würde ich sagen, aber durchaus angenehm. Von ihrer Kleidung oder ihren Behausung ist nicht viel übrig. Wahrscheinlich alles äh, wird wahrscheinlich alles verrottet sein. Sie müssen also wohl in Hütten gelebt haben. Aber ihre Werkzeuge sind von guter Qualität. Wenn sie nicht alle komplett verrostet wären, könnte ich sie wahrscheinlich heute noch benutzen. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte angenommen, sie hätten in Höhlen oder im Dreck gelebt. Sie waren keine Christen, das steht fest, aber sie waren auch keine Tiere. Sie hatten es schwer, aber sie kamen zurecht. Nicht viel anders als heute, wirklich. Ihr habt vorhin Salz erwähnt. Haben die Heiden die Mine angelegt? Anders kann es nicht sein, würde ich sagen. Die meisten denken, dass es eine römische Anlage war, aber ich denke, die Römer haben einfach ausgegraben, was bereits da war. Deshalb war Tassing für die Römer so wichtig. Salz. Tassing lag also nicht nur an der Reichsstraße, sie führte durch Tassing. Denkt ihr, dass da unten von den Heiden noch etwas übrig ist? Ich weiß es nicht, aber wenn, dann müsste es besser erhalten sein als das, was wir auf den Feldern rauskommen. Magdalene sagt mir, dass ihr nicht die Absicht habt, dort zu Ich habe definitiv keine Absicht, dort zu Junge Dame, ich mag nicht auf dem neuesten Stand sein, aber von gestern bin ich auch nicht. Ich erkenne eine Lüge, wenn ich eine höre. Diese Mine ist hunderte von Jahren alt. Ihr könntet euch schon beim Reinkommen das genügt. Für das Wandbild lohnt sich das. Es muss perfekt werden. Stellt euch vor, wie euer Vater sich fühlen würde, wenn ihr verletzt würdet. Es nicht erfahren, ihr werdet es ihm nicht sagen, oder? Ich werde eurem Vater nicht anlügen, damit ihr euch in Gefahr bringen könnt. Ihr seid ein kluges Mädchen und werdet zweifellos einen Weg finden, wenn ihr es euch in den Kopf gesetzt habt. Aber ich kann dir nicht helfen, Magdalena. Es würde deinem Vater das Herz brechen, wenn dir etwas zustieße. In Ordnung, ich verstehe. Gut. Ich bin froh, wenn ich etwas Wissen beitragen kann. Es ist wichtig, die eigene Vergangenheit zu kennen. Denkt ihr, die Sachen der Heiden werden es auf das Wandbild schaffen? Ich kann morgen einige Sachen, die die Jungs und nicht gefunden haben, ins Rathaus bringen, wenn das hilft. Das wäre großartig. Ich bin froh, dass ihr euch dafür interessiert, Magdalene. Ich dachte, außer mir und Großvater würde sich niemand für die Heiden interessieren. Ich muss euch warnen, solltet ihr in den Wald gehen, haltet Ausschau nach den Männern des Herrn. Sie sind streng, schlimmer als früher. Ich werde vorsichtig sein. Bis morgen. Bis dann. Das war doch gut. Das war doch gut. Das war doch gut. So, die Frage ist jetzt, ob ich den Mathieu noch schnell schreibe. Ähm. Bevor oh, ich die Mine kriege. Kann ich nicht? Kann ich nicht. Dann schreibe ich halt eben nicht den Mathieu. So, dann würde ich sagen. Ich bin schon sehr gespannt. So, was soll ich mir noch mal reden mit dem nochmal reden? Rehmarkt der Limmau. Ein Schwein hier draußen. Das muss aus einem Stall ausgebrochen sein, wenn es wohl gehört. Wandbild so originalgetreu wie möglich werden soll, muss ich selbst in Schacht Schatten Der Eingang ist extrem steil. Er wurde seit den Jahren nicht mehr benutzt. Es muss irgendeinen Weg hinuntergeben. Ach, das ist mir alles zu umständlich hier. Nee, nichts wird später wieder kommen. Kommt, da wird schon nichts passieren. Den Schacht hinunterklettern. Den Komm, los geht's. Ich warte nicht auf Artemis oder auf Balthas oder auf sonst irgendwen. Ich glaube, da runter. Heißt ich habe mit dem Seil zu bauen noch. Dafür ist das Ganze zu spannend. Ich muss mal schauen, wie lange die Aufnahme schon läuft. 37 Minuten. Ah, wir sind gut im, gut im Spiel. So. Na komm. Irgendwas wird schon noch durchbrechen. Da fehlt ein Sprosse. wenn das jetzt alles war. So gefährlich war es eigentlich. Okay, Magdalena. Das passt. Jetzt macht sie sich ein Licht an. Ich bin gespannt. So. Die schon zu Hause benutzen. Verschiedene Münzen. Seltsam, das kann doch nicht der Brunnen eines Heiligen sein. Oh, uh, eine Tafel mit Schrift drauf. Was oh, ist ein Gedicht. Hm, anscheinend eine Liebesbotschaft. Die Liebe deiner Brust lässt schwellen in mir eine aufstrebende Leidenschaft. Dein Haar. Geliebte J, dein Haar. Oh, wie süß. Hehe, anspellende Leidenschaft. Okay, gut. Ähm oh, das sieht aus wie eine größere Version von einigen von Baltas Geräten. Diese Winde muss an einer Art Flaschenzug System befestigt gewesen sein. Faszinierend. Achso, um hoch runterzukommen, ne? Okay. Was ist das? Bin. jetzt bin ich hier unten. Mal sehen, was ich aus der Römerzeit finden kann. Was ist das? Oh, Knochen, sie sind viel zu groß, um menschlich zu sein. Eine Hurne sieht für mich aus wie ein Maultier. Leicht hat es diese Winde bewegt, arme Kreaturen hier unten zu sterben. Gut, dass wir die das gelesen haben. Mhm, mhm. Was ist das? Oh, ein Stück Keramik. Es ist wunderschön. Hier ist noch ein Stück. Oh. Ach, das sieht vorrömisch aus. Oh, das muss dieser... Art von Figuren sein, die Till und die anderen Bauern auf den Feldern finden. Schon der Gedanke, dass so viele Überreste unserer Vorfahren auf Feldern und in Höhlen wie dieser verstreut sind. es lohnt sich ja bei der ne? Das Kram ist überall verstreut. Hm, hm, hm, hm, hm. Noch ein Töpferstück. Das Stück sieht aus, als würde es zu dem anderen Stück passen, das ich gefunden habe. Erwundert wundert es mich aber, wieso das so verteilt in der Gegendraum liegt. Ne? Jetzt wird interessant. Da steht was an der Wand. Noch ein Stück. Ich frage mich, ob sie alle vom selben Tuff stammen. Ist eine lateinische Inschrift. Das ja, gebe mir Wasser oder Blute, bewahre mich. Dieses Salz lässt mich zu Tode vertrocknen. Das ja. Das klingt nicht so, als wäre die Arbeit hier unten angenehm gewesen. Uh. für eine römische Karte von Tassing. Ich frage mich, was sich wohl geändert hat. Mal sehen, ob ich alles zuordnen kann. Es gibt das Aquädukt und die Quelle. Die Abtei war eine alte Festung auf dem Hügel und da ist der Rest der Stadt. Moment. Was ist das für ein Gebäude? Ich erkenne es nicht. Mitreum. Das rutscht dann in keinem meiner Bücher. Ich kann nicht genau sagen, was es auf der Karte bezeichnen soll. Leicht eine Art Tempen? Tja, was auch immer es ist, es ist jetzt nicht in Tassing. Das ist merkwürdig. Okay, was haben wir hier? Das war die Saline. Ob hier um die Stadt. Ich persönlich nicht. Und zwar... Ähm, ich schaue gerade mal nach. Ähm, und zwar... Ähm, das ist ein... Mitreum. Moment, das müssen wir irgendwie mal ein bisschen clever zuschneiden. Ähm. Ist ein... Tempel des mithras Also, egal was für ein Kult, aber es ist auf alle Fälle ein Tempel. Ein Tempel, ein Tempel, ein Tempel. Hm. Ein Tempel, ein Tempel. Okay, also es gab, einen, äh, erwartbar, gab es ein Tempel. Gut. Und er ist nicht mehr da. Wir haben auf den Ruinen. Oh, noch eine Scherbe. Halt, Moment, jetzt gucke ich. Halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, zurück. halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, für die Tempelanlagen des Mithrauskultes. Labyrinthe. Also, Mithreum. Schauen wir noch. Na, das ist wirklich speziell. Also, Mithreum. Mitränen waren meist unterirdisch angelegt oder in Fels gehauen, für die nur ein bis zwei Dutzend Mitglieder zählenden Mithrasgemeinden. also wirklich wenig. Genügte ein verhältnismäßig kleiner Kultraum. Das größt bekannte Mitreum bot Platz für 80 Gläubige. Im Gegensatz zum Christentum, wo in größeren Gemeinden entsprechend größere Gotteshäuser gebaut wurden, wurde im, im Mithraismus ihre Zahl nicht über Volumen vergrößert. Zur Blüte des Mithraskultes im dritten Jahrhundert soll es allein in Rom 800 Mithraen gegeben haben. Da die einzelnen Mithraen jedoch meist nicht lange in Benutzung waren, sagt diese hohe Zahl nichts über die Zahl ihrer Anhänger aus. Grundzerstörer und Zerfall. Wie draus Ich suche einen Hinweis auf labyrinth ausstellungen Mitros und der Kampf mit dem Minotauros. Das ist klar, Theseus. So, dieser Mythos ist nicht in einem Vakuum verstanden. Z Zeitenwende, also vor rund 2000 Jahren, war Mittelmeerraum der Mithras-Kult weit verbreitet. Es gab durchaus die Chance, dass er das Rennen gemacht hätte in jener Zeit, nicht zuletzt deshalb, weil er das Bedürfnis der Schwachen nach Heldentum besser bedient hat. Der Sonnenheld Mithras, eine Art antiker Superman, besiegt im Zweikampf einen Stier, schleppt ihn in eine Höhle und opfert ihn dort. Wie alt die Geschichte von Theseus Kampf mit dem Minotaurus ist, weiß niemand. Das Labyrinth-Symbol ist laut Hermann Kern gut 5000 Jahre alt, mindestens. Vielleicht war die kritische Sage das Vorbild für den Mithraskult. Vielleicht war es genau andersrum, egal. Jetzt sehen wir überall die Werbung eingeblendet, so ja blöd. Okay. <lacht> Das muss ich mal noch ein bisschen sacken lassen. Also, es gibt ein Mitreum. Das ist offensichtlich eine unterirdische, höhlenartige, ein höhlenartiger Tempel, in dem Mithras verehrt wird. Und dieser Mithras hat einen Stier getötet, ähnlich wie Theseus dem Minotaurus. Und das Labyrinth-Symbol ist möglicherweise sowohl mit Theseus als auch mit Mithras verbunden. Und... In der Kirche, Moment, jetzt gehen wir mal ins Spiel zurück. In der Kirche, unsere liebe Frau vom Labyrinth. Ja, haben wir das Labyrinth als Motiv, gut. Das heißt, wenn wir das Ganze nicht sehen. Ist vielleicht die Kirche aus dem Fundament des mit Triums gebaut. Sonst würden wir sie ja noch sehen. Oder hätten Ruinreste oder irgendwas. Das sieht fast aus wie ein Altar, aber was macht ein Altar an einer Salzmine? Er ist sogar aus Salz geschnitzt. Mhm. Mhm. Noch eine Inschrift. Eine weitere Inschrift. Nicht sehr formell. Ein Arbeiter muss sie angefertigt haben. Laetus Seele stieg im Mitreum auf. Meine Seele wird in dieser verdammten Salzhalle hinab, hinabsteigen. Christus, das ist hart. Es ist wieder dieses Wort Mitreum. Es muss wichtig für die Römer gewesen sein. Also Mitreuskult. Mit dem Labyrinth. Tische. Ach, die große Güte. Jetzt muss ich mal ganz kurz nach der Zeit gucken. Ach, das ist mir jetzt egal. Ach, das ist mir jetzt egal. Also folgendes. Folgendes. Mitreus, Labyrinth, Mitrion-Labyrinth, Kirche von der lieben Frau vom Labyrinth. Die haben die Kirche auf dem Mitreum gebaut. Und haben ein Stil Stilmerkmal, also faktisch, als sie vom Mitreuskult zu Christen geworden sind. Wir haben ja, wir haben ja, der Mitreuskult ist nicht christlich. Der Mitreuskult ist nicht christlich. Also wenn, wenn sie vom Mitreus-Kult zu Christen, übergegangen sind. Als die Anhänger vom Mitreus kult als sie bekehrt worden sind, haben sie faktisch in die Kirche ihren alten Kult mit eingebracht. Das ist ganz typisch, das passiert wirklich überall und das sieht man ja auch in der Überformung dann ähm, der ganzen Legenden um Mars, Gaius Metellus, den heiligen Moritz, und die wilde Jagd, Raetus, Satya, Tassia, Wölfe überall. Ähm, man sieht es ja permanent, dass das ähm, eine zentrale Rolle spielt. So, jetzt sieht man hier meine Notizen und die Kamera hat sich wieder verstellt, weil ich sie aufkriege mit den Arm gewackelt habe. Jetzt müsste ich das mal ganz kurz zurückstellen. Ähm, und so. Dass ich wieder geblüht bin. Halt. War schon zu weit. So. Alter. Die vorrömische Besiedlung hat Perchter verehrt. Da gab es eine ganze Menge Geschichten. Dann kommen die Römer in diese Region. Die hören diese Geschichten mit der wilden Jagd. Bauen ihre eigenen Geschichten drüber mit Mars und, und Tassia und dem Wolf. Da gibt es noch eine Geschichte mit Gaius, mit Metellus und Bekehrung und Christen. Und diese Kultstätten werden immer überbaut. Das heißt, wir haben erst den Perchta-Kult. Dazu passt die Geschichte vom mithras -Kult, Also der den Stier erlegt hat. Ja. Ähm... Die Kultanhänger des mithras kultes nehmen ein Gestaltungselement aus ihrem Mitreum mit in die neu gebaute Kirche, die jetzt die Kirche von der lieben Frau vom Labyrinth heißt. Und das Mitreum liegt unter der Kirche. Und dreimal dürfte raten, was Amalie gefunden hat, als sie ihr Grab gegraben hat. Die hat aus Komple äh, Kontemplation das Mitreum entdeckt. Deswegen riecht sie nach Moos und das war ihr Zugang zum Labyrinth. Das war ihr Zugang zu diesen unterirdischen Höhlensystem. Das haben wir noch nicht gefunden. Also wir haben den Zugang zum Mitreum noch nicht gefunden. Das war der Weg. Nicht durch den Wald, nicht am Köhler vorbei, sondern durchs Mitreum. Deswegen hat Thomas zu Linhardt gesagt, er solle nach der Flut nicht an dem Fundament der Kirche rumbauen. Da ging es nicht um den Friedhof und die drei Knochen, die da lagen. Es ging um die Entdeckung des Mitreums. Was hat das mit dem Heiligen Moritz zu tun? Thomas wollte das Mitreum versteckt halten vor den Ort. Thomas wollte das Mitreum versteckt halten. Amalia hat das Mitreum zufällig entdeckt. Durch das Mitreum kommen sie in das ganze unterirdische Höhlen- und Labyrinthsystem der Römer. Wovon mit Sicherheit auch ans geduckt. Deswegen ist sie nicht über den Wald, als wir den Geist gesehen haben, ist sie nicht über den, und das war sie, die die Botschaft überbracht hat. Deswegen ist sie nicht durch den Wald gegangen, sondern sie ist durchs Mitreum zurück in die Kirche gegangen. Deswegen konnte die auch da sein, als Andreas dann die erste Vision gehört hat von ihr. Ach, das ist das alles verrückt? Also hängt da hängt weder Gertrude drin, noch Adam, sondern nur Thomas und Amalie. Um das Mitreum geheim zu halten. Also um die Wurzeln von Tassin geheim zu halten. Okay. Das ist das, ist das, das ist das Ziel. Deswegen ist jetzt auch natürlich Klaus geschlagen worden. Und liegt im Sterben. Da ist aber die Frage, wer es getan hat. Und ich denke, das war Thomas. Oh, noch ein Stück. Mehr lateinische Schrift. Wenn wir das Mitreum nicht betreten können, werden wir unsere eigenen Autor für die Götter errichten. Das, wieso kannst du das nicht betreten? Es klingt, als wäre das Mitreum eine Art Tempel. Ich habe das Wort nie gehört. Gut, wir haben jetzt das haben wir jetzt gerade rausgefunden bauen einen eigenen Alter, Und das ist es. Mit der Lanze in der Hand. Fackel mit Lanze. Was will mit Mithras? Das müssen wir nochmal genauer anschauen. Mit Mietfass, mit der Lanze den Stier getötet. Das wird ja immer verrückter. Was sind faktisch die... Dann ist faktisch die... Ich krieg sie ja nicht so ganz zusammen. Ah, die Geschichten, dass die Geschichten sich überlagern und äh, ähnliche Motive haben, das ist jetzt nichts Neues. Da geht's mehr oder weniger um diese Konstellation. Eine weitere Scherbe. Und ich habe viele dieser Grabenstücke, ich sollte herausfinden, ob sie alle vom selben Topf stammen. Ha, das will ich Gut. Haben wir jetzt das Rätsel gelöst? So, so funktioniert das. So, ich zeige mal, warum das in den Kopf der Finger vielleicht oben kommt. Das ist da wir so. So. Oh, so... Mal sehen, ob ich das überhaupt gerade ist. Ja. Das ist großartig. So. Und das sieht aus wie ein Bogen. Das ist doch ganz gut. Ah, hier? Das müsste man hören. dann kommt das eigentlich gleich hier an. Halt sich nicht drin. Ähm, das suchen wir mal weiter nach dem Rand. Das, das? kann man, das so gut Ne, nicht drehen. Ich will einfach nur... Gut. Kommt das vielleicht hier rüber? Mhm, mhm, mhm, mhm. Ah ja, hier da haben wir das nächste Stück. Halt also nicht... Wenn es schon richtig da ist, warum müsste es dann noch mal drehen? Das ist jetzt ein bisschen komisch. Okay, das sind Wölfe hier. Das kommt vielleicht hier hin. Nee, nicht dahin. Da hin. Da sind die Wölfe. Okay, das ist der Mann. Da haben wir hier das Stück. Das muss vielleicht hier hin. Dann drehen wir das mal rein. Okay. Das sind die Wölfe. Die wilde Jagd. Die wilde Jagd scheint das zu sein. Da Perch da. Stimmt das? Was ist das? Das stimmt noch nicht mit dem Bein hier. Das ist Quatsch. Muss man mal wegmachen. nee das gehört woanders hin. Komm. Das interessiert mich nicht. Das hier vielleicht. Ich muss das hier an? Ah ja. Und da ist er durch. Okay. So, der Mann liegt hier unten. Das habe ich nicht gesehen. Ach, der liegt! Ganz Zeit gewundert. Das sieht auch nicht gut aus. Das hier, das unten. Und dann das daran. Das ist toll. Ich hab's. Die Figuren auf diesem Topfdeckel. Sehen aus, als würden sie eine Geschichte erzählen. Diese Gemälde müssen einen frühen Mythos darstellen, noch vor den Römern. Mal sehen, das muss Perchter sein. Und das sind die Geister des Waldes, Teil der wilden Jagd. Das sind sie, die Geister. Oh Gott, der nächste Teil sieht aus wie ein Menschenopfer. Jemand, vielleicht ein Stammesfürst, opfert Perchter einen Mann. Die untere Hälfte des Deckels setzt die Geschichte fort. Die hier sehen aus wie Geister. Sie werden wohl, kommen wohl, sie kommen wohl, um sich dem Opfer zu weiden. So müssen unsere Vorfahren versucht haben, Tassim zu beschützen. Sie brachten da Opfer. Unsere Vorfahren haben das gemacht und ich halte es jetzt in Händen. Vielleicht sollte ich das auf dem Wandbild darstellen. Ich werde noch darüber nachdenken müssen, bevor ich mich endgültig entscheide. Gut, ich sollte besser weitergehen, bevor das Öl in meiner Lampe ausgeht. Oh, ein Einsturz. Das Holz sieht hier neuer aus als im vorderen Teil der Mine. Ist das erst kürzlich passiert? Ich kann wegen dieser Trümmer nicht weitergehen. Ich nehme an, hier ist mein Weg zu Ende. Aber die Wandmalereien haben mir tassin gezeigt, wie es zur Zeit der Römer war. Ich frage mich, ob ich herausfinden kann, wo das Mitreum war und oder was es genau ist. Und das Zusammensetzen der Keramikscherben fördert eine der frühesten Geschichten von Tassing zutage. Ich glaube, ich habe alles gesehen, was es hier unten gibt, und mein Öl geht zur Neige. Zeit, wieder hinaus zu klettern. Okay. Also, mit großartigen Entdeckungen. Das Mitreum liegt unter der Kirche mit einem gemeinsamen symbolischen Haushalt im Labyrinth. Das versuchte Thomas zu verstecken. Vor uns. Ja, dass das gut geht. Ah! Halt, wer da? Hallo, ist da jemand? Ich sollte diesen Schacht verlassen, bevor er noch einen Stein herabstürzt. Und los. Vielleicht hätte ich doch nicht alleine reingehen sollen. Ach nur auch egal. Jetzt sind wir wieder draußen. Also das war eine großartige Folge. Wir sind dem Rätsel ein ganzes Stück, wer war das, ein ganzes Stück näher gekommen. Sogar Apollo und Artemis hätten mir hier rausgeholfen. Nun, da ich mehr Informationen habe, kann ich einige Entscheidungen zum ersten Abschnitt des Wandbildes treffen. Ich sollte ins Rathaus zurückgehen und weiterarbeiten. Na gut, das schauen wir uns mal noch an. Ich schau mal nach der Aufnahmezeit. Eine Stunde fünf zum Rathaus gehen. mache ich das? Gehe ich jetzt noch zum Rathaus? Das ist der Punkt gewesen, warum Thomas. Warum. T ja, das wollte ich jetzt eben nicht. Hallo, hey ihr! Äh, ja? Ich bin Haller Brand, der liegt wieder des Herrn. Warum lasst ihr Schweine im Wald tue ich gar nicht, das ist nicht mein Schwein. Ich laufe seit Stunden durch diesen Wald. Außer dem Köhler und dem Kesselflicker seid ihr die einzige andere Person, die mir begegnet ist. Wenn das Schwein nicht euch gehört, was macht ihr denn hier? Äh, muss, muss ich jeder dafür rechtfertigen, Wald zu sein? Wenn ich denke, dass ihr das Holz des steht oder illegal eure Schweine grasen lasst, dann schon. Nun gut, lasst mich eine andere Frage stellen, wessen Schwein ist es? Das? das weiß ich nicht. Das Schwein war schon da, als sie ankam. Ah, ein mysteriöses verirrtes Schwein, das anscheinend niemandem gehört. Ich denke schon. Ja, da hat sich das erledigt mit dem Schwein. Wenn ich noch mehr Schweine in diesen Werken finde, töte ich sie auf der Stelle. Und diejenigen, die sie hergebracht haben. Versteht ihr? Ja. Gut. Einert eure Nachbarn nahen, was passiert, wenn sie die Gesetze des Herrn brechen? Ich wusste, dass die Männer des Herrn in, den, in den, diesen Aufgaben probieren Ich habe aber noch nie einen gesehen. Ich wusste nicht, dass sie so streng sind. Ich nehme an, ich sollte mich glücklich schätzen. Wie auch immer, ich ziehe raus aus dem Wald und zurück an die Arbeit im Ratshaus. Da hatte ich jetzt nämlich befürchtet, dass mit dem Blick auf die Uhr, dass ich, wenn ich jetzt hier durch die, durch die, durch die Stadt laufe, permanent noch irgendwelche Leute an, an, angelaufen kommen und mir erzählen, ähm, was es noch alles zu tun und zu gucken gibt. Ähm, und ich wollte eigentlich jetzt die Runde beenden. Oh, jetzt kommen wir an der Küche. Das ist es. Das ist es. Ich, verlinke, ich verlinke in der Infokarte die Stelle, in der Amalie sagt, dass sie das Grab gräbt. Und ich denke, sie hat zu tief gegraben. Ich denke, sie hat zu tief gegraben. ins Rathaus gehen, ähm, mache ich Schluss an der Stelle und das war eine tolle Folge. Ähm, wir wissen, die, das Mitreum liegt unter der Kirche. Thomas versucht das Mitreum zu verbergen. Und Amalie ist nicht durch den Tempel neben dem Schrein der Satya in die, das Aquädukt eingestiegen, sondern sie hat einen eigenen Zugang über, den über das Mitreum. Das hat sie gefunden, indem sie in ihrer Zelle ihr eigenes Grab gegraben hat. Also reiner Zufall. Und ich bin gespannt, ob ich damit richtig liege. Also ich denke aber schon, das ist ja alles mittlerweile super zusammen. Und dass wir dann hier in der nächsten Woche, oder in der nächsten Woche, ist ja ein Quatsch, aber in der nächsten Folge einfach weitermachen können. Bin schon sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich lese noch ein bisschen zu dem Mitreum herum. Vielleicht kriege ich noch einen anderen Hinweis auf das Labyrinth. Auf jeden Fall ist es auch wieder einer, der durch die Gegend läuft mit dem Speer an der Hand und also Mithras und ähm, Tiere tötet. Und das passt ganz gut auf den ganzen anderen Rest der Geschichten. Zumindest passt es wieder zu einer männlichen Figur mit einem Speer an der Hand. Gut. Spannend. Echter und die wilde Jagd. Ja, ich bin auch gespannt. Hoffentlich kann man Berlin das ich mal. Okay, also bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao.